Heute beschäftigen wir uns mit Erdbeben und Vulkanismus. Wir wollen vor allem eine Frage beantworten. Was steckt dahinter? Dafür wagen wir einmal einen Blick ins Erdinnere. Wie ihr wisst, ist die Erde in mehreren Schichten aufgebaut. Den obersten festen Bereich nennt man Erdkruste. Darunter liegt der Erdmantel. Dieser besteht aus zwei Teilen. Dem äußeren Mantel, der fest ist, und dem inneren Mantel, welcher flüssig ist. Ganz im Inneren befindet sich der Erdkern. Auch hier kann man zwischen äußerem und innerem Kern unterscheiden. Hier ist der äußere Kern flüssig und der innere fest. Der Erdkern bildet gemeinsam mit dem Erdmantel die Grundlage für die Bewegungen der Erdkruste. Die Erdkruste bewegt sich, aber nicht als Ganzes, sondern in kleineren Teilen, auch Platten genannt. Dass diese Platten sich bewegen, wusste auch schon Alfred Wegener, er hat die berühmte Theorie des Kontinentaldriftes aufgestellt. Aber Alfred Wegener ist schon selbst da und wird euch sicher viele spannende Dinge erklären. Hallo ihr! Puh, hier drinnen ist es ganz schön heiß. Gehen wir lieber an einen anderen Ort. Wir wollen uns einmal die Weltkarte ansehen. Hier seht ihr die uns schon lange bekannten Kontinente: Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, ach, Ihr kennt sie sowieso alle. Die Platten der Erdkruste sehen anders aus als die Oberfläche der Kontinente. Das heißt, nicht jeder Kontinent liegt auf einer eigenen Platte. Ihr seht hier die Plattengrenzen. Europa liegt zum Beispiel mit Asien auf der Eurasischen Platte. Es gibt insgesamt sieben große Kontinentalplatten. Die Eurasische Platte, die Nordamerikanische Platte, die Antarktische Platte, die australische Platte, die südamerikanische Platte, die pazifische Platte. Oh, ich stehe hier im Weg. Hier befindet sich die afrikanische Platte. Weiters gibt es noch ein paar kleine Platten, wobei die Anzahl dieser umstritten ist. Die meisten Kontinentalplatten bestehen aus einem Kontinentalblock, also einer festen Landmasse, sowie aus dem umgebenen Meeresboden. Nur die große pazifische Platte besteht fast vollständig aus Meeresboden. Geologisch betrachtet passiert vor allem an den Rändern der Erdplatten Spannendes. In der Bewegung der einzelnen Platten zueinander lassen sich mehrere Grundmuster erkennen, die wir uns gleich am Beispiel ansehen. Werfen wir einen Blick ins Innere des Atlantiks. Hier driften zwei Platten auseinander, es entstehen Risse in der Erdkruste mit starker vulkanischer Aktivität. Bei jeder erneuten Bewegung der Platten entstehen wieder neue Spalten. In die sich öffnenden Spalten strömt Magma aus dem Untergrund nach und bildet einen neuen Meeresbogen. So entstand ein langer Graben im Ozean. Die Bewegung wird von Seebeben begleitet, die auf den Kontinenten aber nur selten wahrgenommen werden. Man nennt diese Zone auch Dehnungszone. An manchen Dehnungszonen sind ganze Inseln entstanden. Durch besonders heftige vulkanische Tätigkeiten entstand zum Beispiel Island. Island liegt ja, wie du siehst, an einer Plattengrenze. Wenn an einer Stelle Erdplatten auseinanderdriften, ist es logisch, dass an anderen Stellen Platten aneinanderstoßen müssen. Wir schauen einmal nach Südamerika. Hier sinkt die Nazca-Platte unter die südamerikanische Platte. Wenn eine kontinentale Platte gegen eine ozeanische Platte geschoben wird, schiebt sich die schwerere Platte, in diesem Fall die ozeanische Platte, unter die leichtere Platte. Die kontinentale Platte wird dabei angehoben. Die Folge sind vulkanische Aktivitäten und Erdbeben. Im Pazifischen Ozean liegen hier auch die meisten aktiven Vulkane der Erde. Man nennt dieses Versinken einer Platte auch Subduktionszone. Schauen wir uns nun die Eurasische Platte an. Hier stoßen mehrere kontinentale Platten zusammen. An den Rändern bildeten sich Gebirge, da sich das Gestein an den Plattenrändern auffaltete. Die indische und die arabische Platte stoßen mit der eurasischen Platte zusammen. So entstand der Himalaya-Gebirgszug. Durch den Zusammenstoß der afrikanischen Platte mit der eurasischen Platte entstanden die Alpen. Der Fachbegriff zu dieser Zone nennt sich Kollisionszone. Nun begeben wir uns noch einmal über das Meer und werfen einen Blick nach Kalifornien. Hier verschieben sich zwei Platten gegeneinander, entlang ihrer Grenzen. Diese Variante klingt harmlos, allerdings können sich die unregelmäßig geformten Plattenkanten leicht verhaken und so große Spannungen aufbauen. Wenn sich die Spannung ruckartig entlädt, kommt es zu Erdbeben. Die San Andreas Verwerfung in Kalifornien ist eine sehr gefährdete Zone. Man nennt das auch Verwerfungszone. So, ich hoffe, du kennst dich nun mit den Platten aus und verstehst, was hinter Erdbeben und Vulkanismus steckt. Vielleicht wirst du auch jemand, der in Zukunft dieses Thema weiter beforscht und neue Erkenntnisse liefern kann. Ich bin gespannt. Tschüss!